Weiter geht's mit der Raumzeitlabor Versuchsküche. Heute im Angebot Pizza. Hier. Italienische Köstlichkeiten, genau wie bei euren Lieblingsrestauranten. Da wird das auch so gemacht. Restaurante? Du meinst die Tiefkühlruhe, Genau. So wird das gemacht, was ihr mal in der Tiefküldruhe rausholt. Auch hier wieder exakte Anweisungen, wie es genau gemacht wird. Ähm, hier so kann man schon erkennen, um was es geht. Aber nichts Wichtiges am Schneiden. Ja. Sonst wissen wir nicht mehr, was wir tun müssen. Das ist das ist Video so. Jetzt nur Pizza. so, was haben wir hier? Oh, wunderschön! <lacht> ja. Wir haben wieder das obligatorische Backzubehör Und das Hightech-Werkzeug. Das war mal ein wunderschöner Löffel. Wird immer, merke immer, das richtige Wessel wird nicht geliefert. Das hier sind äh, die äh, gefriergetrockneten Köstlichkeiten, die man oben drauf legt. Anscheinend. Jetzt haben wir hier eine gelbe Tüte, eine blaue Tüte, eine rote Tüte und eine grüne Tüte. Da äh, können wir auch Mensch Ärger nicht mehr empfehlen. Und jetzt äh, fangen wir mal bei der 1 an. Du hast die 1 abgeschnitten. Die 1 ist nur noch halb. Schritt 1, das kannst du mal machen hier. Knick, Knick und back. <lacht> So. Ich glaube, das war Schritt 1 auch schon. Cool. Was ist denn Schritt 2? Irgendwas, was mal knicken und falten? Ja, die ja gelbe muss mal. Nee, oder? Befingern, doch, das ist der Teig. Oh, was machen die denn da? Was ist denn das hier? Das habe ich noch nicht gefunden. Zwei Runde. Ja. Nee, nee, ich habe nur gerade irgendwie Panik bekommen, weil ich nicht wusste, ob das jetzt am Strom ist oder nicht. Zwei Sachen, wenn man dann. Ja, ja doch, das sind die beiden, würde ich behaupten. Ja. Hm. Zwei? Zwei. Weil, weil drei, das rote ist die Tomatensauce. Ja. und vier ist Kräuterzeug. Hier ist irgendwas Festes. Ja, ja der auch, deswegen. Beide Sachen zusammen. Wir ja, können ja mal reingucken, was in einem Gelben drin ist und in Blauen. Ah, ich habe hier so gelbes Zeug. Schau mal, ja, ja, mal. mal. Ja, an. Das das genau das, was ich zusammen soll. Nicht wegschmeißen. Nein, Das noch besser. Oh, oh. Das ist oh. Cool. Das ist cool. oh Wahnsinn. So, wissen oh. wir Alter, kriegt das. Jetzt lass mal... Ne, mach doch mal Teig. Lassen wir jetzt zusammen. Wie ja. mein ja. das meinen die das? Wieso die das? Und lecker, oder? Also das ist hier die Pizza, ne? mich ja. ein bisschen an, Kennt ihr Mission Impossible mit roten grünen Seite, grüne Seite? <lacht> das ist das Mission Impossible. Ja, ja, das ist, ja, Mission Impossible, ja, aber das muss hier so braun werden. Also es muss schon aussehen wie ein schöner Teig. Ja, hier so also ein schöner Teig. Ja. Nicht Dann ist bisschen noch von den Prüfungen der letzten. werde verletzt dann. Danach ah, äh, kann nichts ist, mehr passieren. Ja, <lacht> das! Sollte sich ja nicht hören! Leute? <lacht> oh, wie wir. Die Cam das ist halt so. das Sorry, Iska. Ja, das sieht doch schon aus wie richtiger Teig. Achso, okay. Ach das ist schon total geil. Mhm. Nacktbacken. Ich habe es probiert, aber bei mir bitte dann auch nicht hart. Nacktbacken? Nacktbacken ist der Kuchen. Du kannst uns hier helfen beim Nackt Pizza backen. Magst du nackt backen? Das ist da. zeigt man die Pizza. Das sind die geilen Teile, die ich bei YouTube gesehen. Ja, genau. So sieht die Pizza aus der Boden. Kannst gleich mal Jetzt kommt die Tomatensauce. So wird Tomatensauce gemacht. Man nimmt das Pulver? Ja, wir essen das wirklich. Du mhm. isst mit. Ich esse mit. Das klopft ich aber. Cool. Ist das dann so ein Pausensnack Die machen? Wirklich so ein Ja, ja, ja. Die haben drei Stunden Pause und dann wird hier <lacht> ja, wird gebacken. Auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof. Ja. Wird dann erstmal eine Runde. So, jetzt brauchen wir irgendwie unser oh, Spezialwerkzeug. Und Ja, Wasser. Jetzt ist ein bisschen unklar, wie viel Wasser. Nein, nein, nein, nein, das ist nicht unklar. du ah, da so diese Lampe? Ja, da ja, ist da hin. Mhm. Versucht das mal vorsichtig. Wunderschön. So wird Tomatensoße gemacht. In Italien nicht anders. <lacht> Japanisch Tomatensoße. Das ist. Riecht ne? auch schon tomatisch. Wie bei Mutti. Ja. Mm. Man, Mama, mache ich hier Pizza mit der Tomatensauce. Ähm, ja. Ich glaube, das ist jetzt auch schon fertig, die Tomatensauce. Ja, einfach drüber. Die wird jetzt, nicht einfach drüber, die wird jetzt hier. Guck mal, ich mache hier noch so dran. Guck mal, da ist extra auch noch so eine Einkerbung, damit man das super ausgießen kann. Ja, hat das letzte auch schon. Und machst du jetzt, wollen wir noch Käse nur einmal? <lacht> <lacht> so. Das nicht rausläuft. So, die wird jetzt aber langsam ja. fest, wir sollten jetzt mal langsam ja, ja, ja, halt hier. Wird fest und dann ist er gut. Mmh, ja. ah, so, ich hoffe, man toll. kann das im Video gut erkennen, wie schön das hier aussieht. Mmh. Lecker! Pizza! Wie bei Mama. So! Nee, danke. Oh, guck mal. Das ist doch bestimmt lecker. Hm. Vielleicht brauchen wir den nochmal. Nee, ich glaube nicht. Ähm, nee. So, also jetzt äh, hier, ne? Das ist die Tomatensauce auf der Pizza. So, ja. jetzt noch ein paar lecker Kräuter drüber. Das ist echt wie bei Tiefkühlpizza, schmeckt nach nichts. So, ähm. Ja, das ist jetzt sozusagen die Kräuter, genau, die verteilt man jetzt auf der Pizza. Alter, das sind ja viele. Mhm, viele Kräuter. Das sind schon wirklich viele Kräuter. Das ist viel. ja, das ist viel. Jetzt ist muss ja auch Käsebelag sein und so. Also das ist, äh... Das ist pizza malagetta genau für Silber. So. Und jetzt kommt noch Schritt 6. Die, äh, das Gemüse auf der Das Gemüse will nicht aus seiner Verpackung. Jetzt. Hier, was ist das ist noch frische Tomaten. Nee, Schrimps. Das könnten Schrimps sein, ja? Das sind Schrimps. Jawohl, Schrimps auf der Pizza. Schrimps-Pizza. Ein paar basiliko hier. Das fehlt noch da ein Schrimp. Oh, Schrimp. Okay, fantastisch. Fertig gebacken. Ja, und fertig ist die Pizza, ne? Mal als Alternative zur Tiefkühlpizza hier mal so eine leckere japanische Spezialitätenpizza. Ganz frisch gebacken ist. Ganz frisch. Ja, und jetzt äh, gibt es nur noch den Genuss, glaube ich. Brauchen wir ein Messer eigentlich, ne? Ich muss man da runter? Auf den Teller, damit wir es mal schneiden können. Ich brauche mal ein Messer. Boah, wow, das will nicht. Ja, das muss Pizza Roller. Hey, äh, -Rolle. So, dann machen wir jetzt mal hier so eine Pizza draus. Ja, der oh, Pizza oh, hat ungefähr 2 Meter im Durchmesser, deswegen sieht die Pizza so klein aus im Vergleich. <lacht> Gut. Ja. Dann mit Schrimm. Mit, mit Schrimm? Ja, jetzt ist er schon runter. Und Basilikum. Und Basilikum. Das ist schon lecker. <lacht> <lacht> wow. So gut. <lacht> Komm her, koste. Ja, was mal. Hm, das ist schon was Tolles, was wir haben. ich da Wahnsinn. Ich fühle mich echt viel gesünder.